Dies ist ein kleines Ergänzungsvideo zum gestrigen Heroin-Video. Einige von euch haben mich darauf hingewiesen, dass die Definition von Opioiden falsch war. Also zum Ausgleich hier nochmal die Definition von Wikipedia. Opioide ist ein Sammelbegriff für eine chemisch uneinheitliche Gruppe natürlicher und synthetischer Substanzen, die morphinartige Eigenschaften aufweisen und an Opioidrezeptoren wirksam sind. Es gab auch einige von euch, die in die Kommentare geschrieben haben, dass Opioide voll- oder halbsynthetisch hergestellt werden müssen, damit man sie auch als Opioide bezeichnen kann. Die meisten Opioid-Definitionen beinhalten aber, dass Opioide auch natürlich sein können. Schreibt euch gerne in den Kommentaren darüber, was da jetzt genau stimmt. Ich habe euch jedenfalls beide Glaubensrichtungen mitgeteilt. Doch was ist dann ein Opiat? Die meisten von euch haben in den Kommentaren angemerkt, dass mit Opiat ein Stoff gemeint ist, der natürlich aus dem Schlafmohn gewonnen wird. Aber auch hier gibt es variierende Definitionen. Heroin ist teilweise synthetisch und man verwendet bei der Herstellung auch das Opium des Schlafmohns. Bei manchen Artikeln wird Heroin als halbsynthetisches Opiat und bei manchen als halbsynthetisches Opioid bezeichnet. Heroin ist ziemlich sicher ein Opioid und eventuell auch ein Opiat, je nachdem, nach welcher Definition man sich da richtet. Und laut dem Großteil der Definition sind die meisten Opiate auch Opioide, aber nicht andersrum. Folgende Erläuterung zu diesem Thema von einem User aus der Open Mind Community fand ich die beste. Opiate sind durch ihre Herkunft aus dem Schlafmund definiert und damit nicht prinzipiell nach ihrer Wirkung, während Opioid eine Klassifizierung nach der Wirkung ist. Opiate sind meist Opioide, aber nicht andersrum. Da Opioide chemisch sehr unterschiedlich sind, macht eine Einteilung nach ihrer Struktur nicht direkt Sinn. Die Einteilung in Opiate und Opioide halte ich persönlich aber für sinnlos. Vor allem, da die Definition auch nicht ganz klar ist. Ja, es stört mich schon ein bisschen, dass es dieser Recherche viel Video geschafft hat, weil ich habe diesen Teil nicht recherchiert und ich habe beim Dreh damals den Mo schon gefragt, ob er sich da sicher ist bei der Definition, weil es mir damals schon komisch vorkam. Und ich habe das da nicht nochmal überprüft, weil ich dachte, ja, wenn der Medizin studiert, dann wird das schon stimmen. Ich habe das jetzt nicht erzählt, nur um die Schuld zu verschieben. Im Grunde war es ja auch meine Schuld, weil ich das nicht überprüft habe. Und dazu gibt es ja Leute, die sowas in die Kommentare schreiben wie äh, warum machst du überhaupt diese Aufklärungsvideos? Du hast doch keine Ahnung, du bist doch überhaupt gar nicht qualifiziert, weil du studierst ja nicht mal Medizin. Also die Videos wären dann vermutlich schon ein bisschen besser, wenn ich sowas studieren würde, aber sie wären dann nicht garantiert fehlerfrei, wenn ich sowas studieren würde. Auch als Mediziner kann man solche Fehler machen. Gewöhnt euch übrigens mal an, die Videobeschreibung zu lesen. Schon wenige Stunden nach dem Upload habe ich in der Videobeschreibung angemerkt, dass die Definition von Opioiden falsch ist und trotzdem war danach noch jedes vierte Kommentar, äh, aber, aber, aber die Definition ist falsch, die Definition ist falsch. Dann möchte ich noch kurz über den goldenen Schuss reden. So nennt man es, wenn sich Opioid-Konsumenten eine zu hohe Dosis von Heroin oder einem anderen Opioid spritzen und davon sterben. Ich finde es sehr erwähnenswert, was da oft die Ursache des goldenen Schusses ist. Manchmal kann es Absicht sein, weil sich die Konsumenten ihr Leben so durch die Sucht zerstört haben, dass sie sich ihr Leben nehmen wollen. Dass Heroin so krass gestreckt wird, ist nicht nur ein Problem, weil es den Stoff gefährlicher macht, sondern weil unerwartete Reinheitsgrade auch sehr oft verantwortlich sind für den goldenen Schuss. Wenn man erst das Heroinkonsument erwartet, dass man immer Stoff bekommt, in dem so 10% Heroin drin sind und dann aber plötzlich Stoff bekommt, wo 30% Heroin drin sind, dosiert man falsch und stirbt an einer Überdosis. Aufgrund dieser Faktoren sterben verhältnismäßig viele Heroinsüchtige an einer Überdosis. Durch bessere Aufklärung und legalen Stoff könnte man diese Zahlen meiner Ansicht nach immens senken. In Deutschland sind übrigens 2015 204 Menschen an einer reinen Heroindosis gestorben und 350 Menschen, die Heroin mit etwas anderem gemischt haben. Den goldenen Schuss sollte die übrigens nicht verwechseln mit dem goldenen Schluck. Der goldene Schluck ist ein Fachbegriff aus dem Flankyball. Wenn man es schafft, eine Flasche Bier in einem Schluck zu trinken, nennt man das den goldenen Schluck. Verdammt, das ist der Mann mit dem goldenen Wurf. Keine Angst, der Junge mit dem goldenen Schluck ist auf eurer Seite. Es gab ganz wenige von euch, die meinten, dass mein Video Heroin glorifizieren würde. Schaut euch mal an, wie Bayer damals Heroin vermarktet hat. Das nennt man Glorifizierung. Der Name Heroin kommt ja sogar vom Wort heroisch. Das Heldenhafte Heroin. Ich dachte eigentlich, nach meinem Video zu Münchens Heroinszene in München müsste ich nicht mehr beweisen, dass ich Heroin nicht schönreden will. Man muss halt auch immer unterscheiden zwischen den pharmakologischen Fakten und wie die Heroinszene jetzt auf dem illegalen Markt funktioniert. Jetzt nochmal ganz klar, um zu verdeutlichen, dass ich kein Heroinbefürworter bin. Heroin ist hartes und sehr gefährliches Zeug, vor allem jetzt, wo es illegal ist. Lasst lieber die Finger davon! Außer, ihr heißt Danny Klose.